Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft ist, dass kein Abfallstoff entsteht. Das heißt, alles, was ein Abfallstoff wäre, wird zu einem Wertstoff. Indem, dass wir es wiederverwenden oder recycelt, können wir die ganzen Materialien im Kreislauf halten. Was wir hier sehen, ist die Wasseraufbereitung vom Haus. Wir wollen hier das Abwasser von Bad und Küche mit biologischen Prozess aufbereiten und dann das Wasser in Dachgarten für die Bewässerung einsetzen. Der Wintergarten ist auch unsere Heizung. Die warme Luft, die da entsteht, bringen wir über einen Wärmetuscher und Lüftig in Wohnraum und nachher wird sie dann auch noch für die Warmwassererwärmung genutzt.